Herzlich Willkommen. Heute lässt sich Bertram die Suchmaschine Swisscaus erklären. Eine Suchmaschine mit ganz schön hohen Ansprüchen. Bei seiner Arbeit stellt Bertram immer wieder fest, dass er ganz gerne eigentlich Suchmaschinen wechselt und hat er in Erinnerung, da war doch irgendwas aus der Schweiz. Er fragt Amina um Rat. Und die muss auch erst mal überlegen, was war das noch? Es gibt so wahnsinnig viele Suchmaschinen, aber dann fällt es ihr ein und sie macht sich auf den Weg, um das mit Bertram durchzugehen. Okay, sagt sie, eigentlich ist es ganz einfach. Diese Suchmaschine heißt Swiss Cows, also die Schweiz ist da im Namen drin. Und wir gucken uns die jetzt doch einfach mal gemeinsam an, was die so alles bietet. Das ist das Logo der Suchmaschine und hier siehst du diese Ansprüche, die sie haben. Es ist also eine anonyme Suchmaschine. Sie habe einen eigenen Suchindex, verkündet sie stolz. Und sie hat Filter drin, die dafür sorgen, dass sexistische, pornografische Inhalte nicht in die Trefferliste reinkommen. Das mit dem eigenen Index, ja, das stimmt schon, aber vor allem arbeitet sie eben auch mit Bing zusammen. Also habe ich erst einmal ein bisschen geguckt, wie sieht so eine Suche aus? Und ich habe mit einer aktuellen Sache angefangen, Olaf Scholz, die Ukraine und Waffen. Und dann siehst du hier, es gibt eigentlich wie bei jeder Suchmaschine eine Bildersuche und News und Web und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es da diese kleinen farbigen Kästchen an der Seite, in denen weitere mögliche Suchanfragen auftauchen. Das entspricht dieser Autovervollständigung bei Google, sieht aber ein bisschen anders aus. Also zum Beispiel geht es dann gar nicht mehr unbedingt um mein Thema, sondern um die Großeltern von Herrn Scholz. Die interessieren mich aber nicht. Oder die ausgesprochen merkwürdige Frage, hat Putin die Ukraine angegriffen? Diese Kästchen, das ist im Grunde das, was mit dieser semantischen Suchfunktion gemeint war. Das heißt, es ist schon auch noch etwas anders als die Autovervollständigung bei Google. Automatisch eingestellt bei mir war jetzt die regionale Suche Deutschland. Okay, wenn man da aber wählen kann, wie sieht das denn dann bei anderen Einstellungen aus? Ich habe da mal ein bisschen rum experimentiert. Erst einmal habe ich diesen Filter komplett rausgenommen. Und siehe da, es fehlen diese Suchvorschläge, die wir vorhin in diesen pastellfarbigen Kästchen hatten. Und die Ergebnisse sehen auch ein bisschen anders aus. Dann habe ich Österreich genommen. Und du siehst auch hier, Schon allein bei den Bildern, es ist etwas anders in den Ergebnissen, aber wir haben wieder solche Vorschläge. Auch bei Schweiz deutschsprachig, die unterscheiden da nämlich, sieht es ähnlich aus. Und auch hier haben wir, du siehst es wieder hier bei den Bildern, unterschiedliche Reihenfolgen der Treffer. Ich habe dann spaßenshalber auch mal geguckt, was die Schweiz auf Französischsprachig bringt und da gibt es dann hier unten tatsächlich auch mal einen Suchvorschlag auf Französisch. Aber auch hier haben wir leichte Unterschiede im Vergleich zu anderen Trefferlisten, zumindest was man hier am Anfang sehen kann. Das zieht sich aber durch. Ich habe mir das weiter unten auch angeguckt. Was ist denn jetzt, wenn ich diese Regionalsuche mal nicht auf den berühmt-berüchtigten Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz setze, sondern wenn ich ins Ausland gehe, ich habe es jetzt hier mit Frankreich einmal versucht und schau mal, da ist bei den Bildern schon mal ganz was anderes zu sehen, nämlich ein Video mit Anton Hofreiter. Gehe ich dann nach Kanada, ins englischsprachige Kanada, das gibt es da als Auswahlmöglichkeit, fehlen wieder hier diese Suchbegriffskombinationsvorschläge, also die Autovervollständigung und auch hier, wir sehen es, leichte Unterschiede bei der Reihenfolge der Treffer. Lustig wird es dann, ich habe mal Brasilien genommen, hier hast du auf einmal wieder diese Autovervollständigung mit semantischem Mehrwert, sage ich jetzt mal, aber du hast hier auch einen ganz anderen Treffer als bei den beiden anderen. Das heißt, die unterschiedlichen Filtermöglichkeiten nach Ländern bringen aus demselben Index zumindest andere Reihenfolgen und andere Autovervollständigungsvorschläge. Die Liste von Ländern, die sich unter diesem Filter verbirgt, also wenn man da auf den Link von dem jeweiligen Land klickt, kriegt man diese ganze Liste, die ist weltumspannend und sehr lang. Ich habe, weil ja auch Bing hier eine Rolle spielt, ausprobiert, welche klassischen Befehle denn hier funktionieren. Dass die Phrasensuche mit den Anführungszeichen funktioniert, das haben wir ja schon gesehen. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie ist das denn mit FileType PDF. Das funktioniert hervorragend, allerdings ist der Unterschied zu Google, dass hier jetzt nicht quasi irgendwo ein kleines Zeichen dafür ist, dass es PDF-Dokumente sind, sondern das geht aus der URL hervor. Ich habe das mal hier markiert, File Admin Dokumente, Upload und hier ist dann einmal was, wo tatsächlich PDF dabei steht. Dann gibt es ja noch diesen hübschen Befehl mit Contains, den hatte ich bei Bing mir mal angeguckt. Hier kann ich nach verschiedenen Formaten gucken, ich habe jetzt nach Videos geguckt und ja, alle Treffer, die hier jetzt oben angezeigt sind, enthalten Videos mit Olaf Scholz. Das funktioniert also prima. Okay, meint Bertram, also diese Swisscaus-Suchmaschine sieht doch eigentlich ganz spannend aus. Ich werde mir die mal angucken und bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung.